Für Episode 3, die letzte große Geschichte, die Peter seinem Psychiater erzählt, sind wir für eineinhalb Tage in einer Steuerberatungskanzlei eingefallen. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Dieter Kieslinger und Bianca Kolaritsch, dass sie das möglich gemacht haben. Janusz Mischowetz spielt in dieser Episode einen mit allen Wassern gewaschenen Rechtsanwalt, der die gegnerischen Parteien nach allen Regeln der juristischen Kunst über den Tisch zieht. Und? Noch einmal das Gleiche oder? Ah, jetzt das Gequälte, das Gequälte. Läuft! Und wieder los! Schrei, Eselchen! Schrei! I-A! I-A! I-A! I-A! Haben dich die letzten Wochen so fertig gemacht, Eva, dass du so viel graue Haare hast? Ah! Ja. ja, ja. Allein, der Allein der Die Eselszene haben wir schon hinter uns, ne? Ja. Auch, ja. auch hier hatten wir natürlich einen engen Zeitplan, den wir mehr als einhalten konnten. Frau Innenminister, Ja? wie war's? Super, ich ja. bin ganz begeistert. Du bist ja. so schnell ja. fertig. Es ist, so ein, ist ein totaler Profil. 11 ja. ja. Was, was, was? Habe ich gesagt. Ja eben und jetzt ist? Holbe. Ja eben, ich denke mal, es ist so schnell gegangen, weil ich bin ja. begeistert. Wieder wurde mit einem großen Cast, bestehend aus Miram Slava, Stefan Moser, Eva Weyutz, und Ursula und Maximilian Bruck gedreht. Das gestartete, die Drehpausen so zu legen, dass ich fast durchgehend drehen konnte. Ja. Gut. Und wieder los. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserer unverbindlichen Mediationsrunde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle Zeit gefunden haben. Ich hoffe, wir alle hier sind gute Dinge, dass all unsere Streitigkeiten außergerichtlich beingelegt werden können. Bei einer erfolgreichen Einigung zur Zufriedenheit aller Streitparteien wartet als Bonus des Hauses eine gratis Gratis-Pizza auf Sie. Du Jana, ich ja. bist du bist ja ziemlich ein ziemlicher Fiesling gell? in der Episode. Nein, ich spüre mich selber, das ist was, heißt, der Trump nicht engagiert, weil da braucht man nicht viel machen. Das ist so. Typenbesetzt, Typenbesetzt. Ja, Typecasting. Text lernen. Text lernen? Du <lacht> musst Text lernen. Ich muss... Meine Mietzahlen, ich muss Kreditraten abstottern, meine Familie werden. Das Allerwichtigste, fix klar. Und dann Kaffee drin. Sind private Natur von privaten Nutzern für private Nutzer zur Verfügung gestellt? Und kommen nicht mit der in Und das ist mit meiner Existenzgrundlage. Stellen Sie zukünftige Ihr Budget vorher auf. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten über Sponsoring, über Crowdfunding im Internet. Bis hin zur so staatlichen Förderung. Ich brauche dieses Geld jetzt. Ich muss Miete bezahlen, Kreditraten abstottern. Ich muss meine Familie ernähren. Sie haben mich verklagt. Mein Konzert am heutigen Abend ist Lebenszeichen. Das wäre <lacht> ein super Plakatfoto gewesen. Okay. Der Walking Stefan. Walking ist dran. Zwölf. Ah! Was geht es da unten dran What the fuck? Das muss er üben. Das ist nicht so einfach. No. Ist oh, nicht Wir bestätigen Sie den Tod der beklagten Partei. Mein erster Café heute, es ist äh, kurz nach 15 Uhr, genau gesagt, genau gesagt. 15.10 Uhr. 15 15.10 Uhr und ich habe meinen ersten Kaffee. Ja, ich auch. Jetzt geht es gleich weiter. Ja. Da ist er schon. Ich sitze jetzt da. Ja, so, Janus, du sitzt da unten. Ich sitze da, da rein und gerade noch die Fenster zu und Es geht um meinen Sohn. Er hat eine, eine schwere und, und nachhaltige Schädigung. Und schuld daran ist die Unterhaltungsindustrie. Wenn es sich hier um Computerspiele dreht, da gibt es eindeutige Studien und positive Gerichtsurteile, dass da kein Zusammenhang Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein keine Computerspiele. Nein, das habe ich nie erlaubt. Da wird man ja blöd davon im Kopf. Naja, so also eine Partie meinst du über die Woche, das darf er schon. Auch der zweite und letzte Drehtag begann mit einer guten Stimmung und wieder konnten wir den Drehplan genau einhalten. Toll ist mein ganzes Herz! Letzter Drehtag. Der Auer hat gesagt, das ist nicht der Letzte. Ja, der Letzte auch ich der Auer. ist aber danach. dafür auf. Und was der Auer danach macht, ist unsere Klage. Justiz ist nicht ganz blind. Mit einem Auge. Gott sei Dank, Sie schickt der Himmel. Der Himmel hat auch das Team hinter der Kamera geschickt. Karin Ullmann, Hannes Schnabel und Helge Supern sorgten tatkräftigst dafür, dass wir den Drehplan tatsächlich minutiös einhalten konnten. Du stellst die Pizza. Ja. Wenn ihr da ja, seid, stößt die Pizza ja, genau da und er macht noch zacke zacke. zacki Nehm die Das ist der Chef. Ja. Okay. Mein Stammzeug ist verhindert, ausgerechnet heute, wo wir sofort sind. Sie verstehen, ich brauche einen unabhängigen Zeuge. Ich brauche Sie. Jetzt sofort. Die Einverständniserklärung. Zacke, zacke. Nur ein Zwischen. Ein Zwischen. Ja, ja, so. Tür zu zeigst du einen Dank. da? Jetzt. Also startet los mit, ist die Pizza für uns. Nein, ja, du gibt es noch ein Jahreszeichen in die Mappen nimmst. Ihr stürzt da ausgeführt und uh, was ist der Satz überhaupt? Jackizacki ist, ist glaube ich das Ja, genau. Jacki-Zaki ist dein Stichwort des Anfangs. Because I'm happy, happiness is the truth. Finger weg von den zweiten Aussagen. Herr yeah, yeah. David, yeah, aber zacki, zacki. Because I'm happy, happiness is the truth. Das war's? Dafür muss er früh aufstehen lassen. <lacht> Achtung! <Absolut>. Drehschluss! Yeah! <lacht>